Zur Erfassung der Struktur der uns umgebenden Materialien sind bildgebende Verfahren seit Jahrzehnten Standard in der Materialforschung und der Baustoffkunde. Durch Methoden wie Lichtmikroskopie oder auch Rasterelektronenmikroskopie konnten Strukturen und Mechanismen entdeckt werden, die moderne Baustoffe heute erst möglich machen. Diese unverzichtbaren Werkzeuge erlauben es, wenige Mikrometer bzw. sogar Nanometer kleine Strukturen zweidimensional darzustellen und auch in ihrer zeitlichen Veränderung zu beobachten. Die dreidimensionale Struktur lässt sich aus diesen Bildern meisterahnen, jedoch nicht quantitativ auswerten oder vollständig darstellen. In den letzten Jahren haben sich die Möglichkeiten für die bildgebende Baustoffforschung an der Bauhaus-Universität Weimar jedoch erheblich erweitert. Mithilfe eines Computertomographen ist es nun möglich, Baustoffe mit Röntgenstrahlen zu durchleuchten, um deren Mikrostruktur dreidimensional darzustellen. Die Auflösungsgrenze liegt bei etwa einem Mikrometer. Also einem Fünfzigstel bis Hundertstel des Durchmessers eines menschlichen Haars. Um diese Auflösungsgrenze zu überschreiten, kann ein modernes Rasterelektronenmikroskop mit einem fokussierten Ionenstrahl genutzt werden. Dieser Ionenstrahl ermöglicht es, präzise Material von einer Probe abzutragen, aber auch Schutzschichten aus Platin gezielt abzuscheiden, um ungewollte Artefakte und Probenschädigungen zu vermeiden. Dadurch wird es möglich, einen Würfel mit einer Kantenlänge von 10 Mikrometer aus einer Probe zu präparieren. Anschließend kann dieser Würfel in dünne Scheiben geschnitten werden. Die Scheiben werden nach jedem Schnitt mit einem Elektronenstrahl abgerastert, um daraus ein Bild generieren zu können. Am Ende des Prozesses liegt dann ein Stapel aus mehreren hundert Bildern vor, die auch chemische Informationen über die Probe enthalten können. Das ermöglicht es, die Mikrostruktur unserer Proben mit einer Auflösung von unter 5 x 5 x 10 Nanometer darzustellen und auszuwerten. Die Kombination von Lichtmikroskopie, Computertomographie, traditioneller Rasterelektronenmikroskopie und der Präparation mit einem fokussierten Ionenstrahl geben uns die Möglichkeit einer skalenübergreifenden dreidimensionalen Rekonstruktion unserer Proben sowie einer detaillierten Auswertung der Poren- und Phasenstruktur. Mit diesem Ansatz können eine Vielzahl von Materialien charakterisiert werden, zum Beispiel poröse multiphasige Baumaterialien wie Beton, Mörtel oder Ziegel, aber auch Böden, Kompositmaterialien oder Metalle. Diese skalenübergreifende dreidimensionale Charakterisierung liefert ein besseres Verständnis für Baustoffkenngrößen wie Festigkeit oder Dauerhaftigkeit. Auf Grundlage dieses Verständnisses können zielführende Optimierungen und Neuentwicklungen von innovativen Baumaterialien stattfinden.